Aus der Kindheit. Alles veränderte sich. Morgens holte ich immer meine Freundin Anni ab. Sie wohnte eine Straße weiter. Ich hatte weder Frühstück, noch wurde ich kontrolliert, ob ich gekämmt, gewaschen, richtig angezogen war. Das Höchste, was meine Stiefmutter machte, dass sie mir, solange die Brotmarken noch reichten, ein Brötchen neben die Tasse mit schwarzem Malzkaffee legte. Das steckte ich ein, den Kaffee ohne Milch ließ ich stehen. Bei Amy sah das ganz anders aus. Wenn ich hinkam, saß das sehr verwöhnte Einzelkind am Tisch, hatte Milchkaffee mit Zucker vor sich stehen, dünne Schnitten mit Butter, einen Apfel. Um die Schultern lag ein Umhang, ihre Mutter kämmte sie. Sie maulte, stieß Schreie aus, in der Kamm durch ihre Haare vor. Wollte nichts essen. Manchmal stieß in ihrem Zorn sogar die Tasse um. Ich saß still in meiner Ecke, sah zu. Wie beneidete ich sie. Mein Magen knurrte. Sie verschmähte unter Schimpfen ihr Frühstück. Sie wurde sorgfältig gekämmt. Ich hatte meine Haare mühsam mit Wasser gebändigt. Dann wurden ihr Butterbroten in extra Festpapier eingewickelt. Der Apfel kam dazu. Im Hausgang, das war der Gipfel der Zuwendung, musste sie ihr blütenweißes Taschentuch hergeben. Bekam aus, aus dem Garderobenschränkchen, das einen großen Spiegel hatte, ein frisches Taschentuch. Dann klappte die Haustür hinter mir zu. Manchmal. Na dachte ich sehnsüchtig, wenn ich nur einmal zum Frühstück eingeladen würde. Aber daran dachte ihre Mutter nicht, obwohl sie unsere Familie kannte. Das war auch ein Mosaiksteinchen zu meinem Charakter, oder zu meiner Menschwerdung, Mitgefühl. Unterwegs tauschten wir dann unsere unser Vespa aus. Sie war wild auf mein trockenes Weißbrötchen, als sie das nie bekam. Für mich waren die dünnen Butterschnitten ein wahres Wunder. Bis auf die Rechenstunden fühlte ich mich in der Schule wohl. Ich lernte gerne, interessierte mich für Deutsch, Geschichte, Biologie. Schnell kam ich mit der Rechtschreibung zurecht. Das war ja also in der ersten Klasse. Aufsätze waren meine Stärke. Und Geschichte war ein Wunder. Geschickt wurden uns die die Liebe zur Heimat beigebracht, die Einmaligkeit des Vaterlandes, das bedroht wurde von den anderen Völkern. Die Heldengeschichten der Germanen faszinierten mich. Sie machten mich stark und halfen mir, die Kar das karge Leben bei meiner Stiefmutter zu ertragen. Ich beschloss, genau so zu sein, stark und heldenhaft. Siegfried, Hagen, Odin, Wotan geisterten durch meine Träume. Ich fand auch die Namen meiner künftigen Töchter, Winter und Tusnelda. Ich muss selber lachen heute. So wurde aus dem schüchternen, verträumten Kind, das beschützt von Vater, Brüdern und Schwestern in dem stillen, schönen Vorort lebte, ein anderer Mensch. Ein treuer, tapferer Staatsbürger. Es ging alles ganz unmerklich vor sich. hin vor sich. Hinzu kam, dass ich keinen Vergleich hatte. Niemals kam mir ein ausländisches Buch in die Hand, nie hörte ich fremde Musik, das war verboten. Die Saat ging auf. Meine älteste Schwester, 14 Jahre älter als ich, eine geborene Rebellin, machte sich über meinen Eifer lustig. Sie, die ich so sehr geliebt hatte, wurde mir schmerzlich fremd. Wenn ich von der Schule nach Hause kam, hatte sie oft meine, großen, meine große Puppenschar im Haus, Hausgang auf den Köpfen stehend aufgedreht. Oder sie drehte die Armen, und Beine und ließ sie dann wild zurück schnell schnallen, beschnurren. Blöde Lisa singend. <lacht> Wahrscheinlich litt sie genauso wie ich unter unserer beginnenden Fremdheit. Sonderbar war, dass sie sich gut mit der Stiefmutter verstand verstehe ich eigentlich bis heute noch nicht. Denn eigentlich war sie ein Dienstwerter und uns zwei kleinen Kindern ein liebevoller Mensch. So ging das Schicksal seinen Gang. Ich muss zurückdenken, Bilder heraufbeschwören, ehe ich weiter erzähle. Genug für heute. Bis Samstag. Ich muss hinzufügen, dass keine Zweifel aufkommen, dass ich erstens damals ein Kind war, in einer Diktatur lebte, nichts anderes wusste und am Kriegsende erst die Wahrheit erfuhr. So, das war jetzt die Kindergeschichte. Hier kommt ihr zu dem Video Siri und hier könnt ihr abonnieren, wenn ihr wollt, was uns freuen würde. Nun Ade, eure Marmeladenoma und Emil